Hallo, in der heutigen Sitzung kümmern wir uns um den motorischen Transfer und da geht es zuerst einmal um das Begriffsverständnis. Ein paar Folien stammen hier von Franzi Steidel. Ähm, vielen Dank dafür. Okay, legen wir los. Ähm, wir legen damit los, dass ich euch zunächst mal auffordern möchte, euch zu überlegen ähm, zwischen welchen beiden. Ähm, oh, jetzt sehe ich gerade, wenn die Lampe wenn ich mich so bewege, die Lampe. Na, das geht schon. Ähm, zwischen welchen beiden Aufgaben es typischerweise Transfer geben kann. Zum Beispiel zwischen spielen und Tennis spielen. Würdet ihr da Transfer vermuten oder würdet ihr eher keinen Transfer vermuten? Transfer würde bedeuten, dass das Tischtennis spielen die Fähigkeit oder die Fertigkeit beim Tennis beeinflussen oder umgekehrt. Oder Trampolin springen und Wasserspringen? Ja oder nein? balancieren auf so einem Sportkreise und balancieren auf einer Highline, pumpen im Kraftstudio und bouldern an einer Boulderwand im Wettkampf, ja oder nein? Ich werde im Laufe des Vortrags noch mal ein bisschen auf die Lösung zurückkommen, aber jetzt zunächst einmal zu einer Definition, ähm, was Transfer eigentlich bedeutet, hm, hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher geben können, dann hättet ihr das etwas leichter beantworten können, aber nun ja. Äh, unter motorischem Transfer verstehen wir ein Phänomen, das dann vorliegt, wenn das Üben einer Bewegungsaufgabe Ü das motorische Lernen einer anderen, nicht identischen Bewegungsaufgabe T beeinflusst. Etwas für die Allgemeinbildung. Transferre bedeutet übertragen und kommt aus dem Lateinischen. Es gibt unterschiedliche Transferarten. Ähm, da haben wir zum einen den positiven Transfer, ähm, dass also das Ausführen einer Aufgabe Ü eine positive Wirkung auf die Aufgabe T hat. Ähm, zum Beispiel, wenn ich Schlagball werfen übe, dann wird sich vermutlich auch mein Speerwurf verbessern. Es gibt aber auch einen negativen Transfer, das heißt ein Üben der Aufgabe Ü hat einen negativen Einfluss auf die Aufgabe T. Da könnte man sich überlegen, dass zum Beispiel das Üben vom Tischtennisspielen, spielen, wo alle Schläge immer so aus dem Handgelenk gespielt werden müssen schlecht sein kann für ähm, das Tennisspielen, wo das Handgelenk relativ steif gehalten wird, weil der Schläger ja wesentlich größer ist und man dagegen halten muss. Vielleicht ist das der Fall. Ich habe noch keine Untersuchung dazu kennengelernt, aber das sind so theoretische Überlegungen. Die zweite Möglichkeit, Transfer Arten zu unterscheiden sind proaktiver und retroaktiver Transfer. Proaktiver Transfer ist, dass ähm, das, was man geübt hat, Einfluss auf einen neuen Lernstoff hat. Das heißt, es ist vorwärts gerechnet, gerichtet. Erfahrungen in Ü beeinflusst die künftige Bewegungsausführung in T zum Beispiel, wenn ich schon ganz gut Blockflöte spielen kann, dann beeinflusst das ähm, meine Fähigkeit Querflöte zu lernen. Und es gibt einen retroaktiven Transfer, das heißt, da habe ich schon mal etwas, da kann ich schon mal etwas und übe dann was Neues und dann wird das andere, hm, Entweder besser oder schlechter, je nachdem, ob es sich um positiven oder negativen Transfer handelt. Es ist also tendenziell eher rückwärts gerichtet. Also, Ausführen von jetzt steht hier A hat Einfluss auf gelernte, bereits gelernte Aufgabe T. Ähm, da würden wir lieber Ü und T sehen. Ähm, zum Beispiel, dass die Erfahrung in der Skatingläupe und wenn man hat man schon gesammelt und wenn man dann Inline-Skating übt, dann wird man noch besser in der Skatingloipe. Wie misst man denn jetzt nun Transferleistung? Ziel der Transfer ist die Bewältigung von Aufgabe Ü auf die Leistung bei der Aufgabe T und man macht also erstmal einen Eingangstest bei der Aufgabe Ü dann übt man die Aufgabe T und einen Nachtest macht man dann wieder die Aufgabe Ü und Kontrollgruppe ohne die Übungsphase von Ü. Bei retroaktivem Transfer ist das genau die umgekehrte Reihenfolge. Also ähm, wir spielen das hier einmal durch. Ich habe einen Testzeitpunkt T1 und dann habe ich eine ähm, Leistung, ich mache mal gerade hier den Pointer an, habe ich hier eine Leistung zum Zeitpunkt T1 und dann übe ich die Aufgabe T und habe eine Leistung zum Zeitpunkt T2 und dann übe ich sie noch ein bisschen weiter und dann habe ich eine Leistung Aufgabe, äh, der Aufgabe T zum Zeitpunkt T3. Das hier ist jetzt hier meine Transferaufgabe. Und jetzt gucke ich mal, was für Wirkungen meine Übung in einer anderen Aufgabe auf diese Transferaufgabe hat. Und zwar mache ich das erstmal so, dass ich meine Transferaufgabe hier teste und dann übe ich aber nicht die Aufgabe T die rote Aufgabe, sondern ich über die Aufgabe Ü, die blaue Aufgabe. Und dann teste ich wieder, wie gut ich denn in der roten Testaufgabe geworden bin, in der roten Transferaufgabe. So, und wenn ich jetzt hier gelandet bin, dann hat sich meine T-Transferaufgabe überhaupt nicht verändert. Wenn ich hier gelandet bin, dann hat es ein bisschen Transfer und wenn ich hier gelandet bin, wo ich sonst gelandet bin, dann würde ich sagen, ist das hundertprozentiger Transfer. Wenn ich dann die Aufgabe T weiter übe, dann geht das so weiter. Das ist also ein hundertprozentiger proaktiver Transfer. Das heißt, ich habe mich genau so verbessert, als ob ich tatsächlich die rote Aufgabe geübt hätte. Halt nur mit dem Üben der blauen Aufgabe. Das ist ein theoretischer Fall, das heißt, sowas wird einfach in der Praxis nicht vorkommen, denn wenn ich etwas anderes übe, dann werde ich nicht genauso viel besser, als wenn ich die Zielübung geübt hätte. Das heißt, typischerweise würde ähm, der rote Stern als Test der roten Aufgabe irgendwo hier liegen. Aber ich habe hier zum deutlich machen mal ähm, Idealfall vorgestellt. 0% proaktiver Transfer hatten wir eben schon, was erwarten wir da? Genau, hier unten bin ich mit der, ähm, äh, mit der Transferaufgabe, habe ich nichts dazu gelernt und wenn ich dann übe, dann ist das so, als ob ich vorher noch nie etwas gelernt hätte. Es gibt aber noch einen speziellen Fall, für den es gar nicht so richtig ein deutsches Wort gibt, ich nenne es deswegen Motor Facilitation aus dem Englischen. Im Deutschen heißt das so viel wie das Lernen lernen. Ich habe hier wieder meine Transferaufgabe schön getestet und übe dann die Übungsaufgabe und ich werde tatsächlich in der Transferaufgabe nicht besser, aber ich lerne schneller als vorher. Das heißt, ich habe also irgendetwas gelernt, so etwas wie eine Struktur der verschiedenen, der gemeinsamen Struktur der beiden Aufgaben, die es mir ermöglicht, dass ich ein bisschen schneller lerne, als wenn ich Übungsaufgabe Ü nicht gelernt hätte. Komme ich jetzt zu den retroaktiven Transfers. Ich übe also erstmal die Transferaufgabe und dann würde es hier so weitergehen, wenn ich tatsächlich ähm, die ähm, Transferaufgabe weiterüben würde. Ich übe aber stattdessen die blaue Aufgabe Ü und wenn ich dann trotzdem hier lande, dann habe ich einen hundertprozentigen retroaktiven Transfer. Wenn ich stattdessen aber ähm, hier ein bisschen weiter weniger lande, oder nee wenn ich hier genau auf dem gleichen Level bleibe, dann habe ich überhaupt keinen retroaktiven Transfer und wenn ich sogar noch schlechter werde, dann habe ich einen negativen retroaktiven Transfer. Jo, damit sind wir die verschiedenen Arten des Transfers durch ähm, und ich sage noch ein bisschen was zum Transfer. Transfer ist ein theoretisches Konzept der motorischen ja, nee. Das theoretische Konzept der motorischen Fähigkeiten entspricht der Annahme, dass es einen weitreichenden Transfer zwischen verschiedenen motorischen Aufgaben gibt. Und ähm, dieses Fähigkeitenkonzept, ähm, das kennt ihr auch schon aus der Trainingswissenschaft, ähm, da sind es die sportmotorischen Fähigkeiten und insbesondere bei den konditionellen Fähigkeiten ist das natürlich ähm, eine ähm, ein gängige ja, gängiger, gängiger Prozess mit diesem Transfer und natürlich ist es so, dass wenn ich Krafttraining mit einer Beinpresse mache, dass ich dann diesen, diese Kraft, die ich in der Beinpresse dazu gewonnen habe, auch transferieren kann auf die Sprungkraft im Volleyball. Und natürlich ist es so, dass wenn ich auf der Ausdauer trainiere, dass mir das dann auch beim Skilanglauf weiterhelfen wird oder beim Tourengehen, weil wir da ähm, ein, ne, ein gemeinsames Element haben, ähm, was sich verbessert und was eben sowohl für die ähm, Langlaufläupe als auch für die Finnenbahn dafür sorgt, dass wir besser werden. Für die Koordination ist dies allerdings nur sehr eingeschränkt nachweisbar. Bei der Koordination ist es ein schwierigerer Prozess ähm, mit diesem Transfer. Es gibt da verschiedene Meinungen, ähm, die Meinung derjenigen, die ganz stark auf koordinative Fähigkeiten äh, Wert legen, glauben, dass es da doch einen relativ hohen Transfer gibt. Ähm, Allerdings alle, die versuchen, das empirisch nachzuweisen stellen, fest: Nein, äh, Transfer von koordinativen Aufgaben ist nur sehr gering und nur in einem sehr speziellen Ausschnitt gegeben. Auch da komme ich später noch mal ein bisschen drauf zurück. Allerdings ist es so, dass sportmethodische Konzepte wie methodische Übungsreihen natürlich annehmen, dass es einen Transfer gibt innerhalb der Übungsreihe und dass die leichtere Aufgabe irgendwie ein bisschen transferiert auf die schwierigere Aufgabe und das ist natürlich auch eine relativ sinnvolle Annahme. Wie kommt nun der Transfer zustande? Wie kann man den sich theoretisch erklären? Und da gibt es schon eine uralte Idee, die ist von Thorndike und Woodward schon 1917 formuliert worden, ähm, nämlich die Theorie der identischen Elemente. Das heißt, es gibt in, bei zwei Aufgaben A und B identische Elemente, hier zum Beispiel ähm, der Smiley und der Stern und die Sonne und wenn ich A trainiere, dann trainiere ich alle diese verschiedenen ähm, kleinen Teilfertigkeiten und wenn ich dann über, oder wenn meine Leistung in B getestet wird, dann sind diese Teilfertigkeiten eben auch verbessert und damit kann ich insgesamt auch etwas besser B machen. Das heißt also, die identischen Elemente sorgen dafür, dass es einen Transfer von der Aufgabe 1 zur Aufgabe 2 gibt. Das ist also eine Theorie zur Erklärung von Transfer. Und es äh, war gar nicht 1917, sondern es war 1901 sogar schon, dass Thorndike und Woodward das formuliert haben. Ähm, Transfer findet nur dann statt, wenn identische Elemente in Aufgabe A und B betroffen sind, behaupten sie. Und das klingt ja auch alles erstmal ganz plausibel und nachvollziehbar, aber ein Problem haben wir nämlich dabei. Ähm, zum einen, was ist denn eigentlich ein Element? Ähm, ist ein Element zum Beispiel eine Handgelenksbewegung und ist die Handgelenksbewegung, ähm, die ich beim Schraubendrehen mache, die gleiche, die ich beim Tischtennis mache? Ähm, das ist die zweite Frage, nämlich was heißt identisch? Ist das wirklich exakt dasselbe oder darf es so ein bisschen ähnlich sein? Ähm, das sind alles die Schwierigkeiten, mit denen sich die Bewegungswissenschaft rumschlagen muss ähm, und auf die wir später auch noch mal ein bisschen näher eingehen werden. Damit bin ich mit dem nächsten Schnipsel am Ende und möchte euch erst einmal eine kleine Untersuchung vorstellen, die wir gemacht haben, um zu gucken, wie man denn überhaupt einen Transfer nachweisen kann.